Wenn ihr auch so einen globalen Timer oder auch einen globalen Countdown in eurem Roblox-Spiel haben möchtet, der bei jedem Spieler gleich ist, dann schaut dieses Video. Geht zuerst in Starter-GY, drückt auf Plus fügt ein UI hinzu, dann hier auf Plus und fügt ein Frame hinzu und hier fügt er dann ein Text-Label hinzu. Das Ding könnt ihr jetzt ausrichten, skalieren und designen, wie ihr wollt. Wir fügen jetzt zu diesem Text-Label noch ein Script hinzu und zwar ein Local Script und das nenne ich einfach mal Timer Script Client. Zu dem Script kommen wir gleich zurück. Jetzt gehen wir rüber in den Server Script Service, drücken hier auf Plus und führen hier ein normales Script hinzu. Das nenne ich Timer Script Server. Wir färben das Hello World und müssen jetzt ein paar Variablen festlegen. Als allererstes haben wir das Timer Event. Ist gleich Instance.new Remote Event. Und dann legen wir noch fest, dass timer.event.name gleich Global Timer -Event ist. Und timer.event.parent ist gleich Game Doppelpunkt Replicated Storage. Jetzt braucht man noch eine Variable für den Timer. Die nenne ich jetzt einfach mal Timer. Setze sie auf 0. Ihr könnt sie meinetwegen, wenn ihr einen Countdown macht, auch auf 1000 setzen, was auch immer. Das hier sind auf jeden Fall Sekunden. Und ich erstelle jetzt noch eine Local Function. Die nenne ich einfach 0 vorne. Die ist dafür da, um, wenn wir zum Beispiel 9 Sekunden haben, dass da dann 0,9 steht statt 9. Weil so formatiert man Zeit sehr gerne. Die hat einen Input, den nenne ich Input. Und die funktioniert sehr simpel. If Input ist größer gleich 10, then return to String Input end. Und in die nächste Zeile schreiben wir dann return in Anführungsstrichen 0, weil wir machen zu einem String Punkt Punkt to String Input. So, wir haben jetzt unseren Timer, wir haben unser Timer Event und wir haben eine Funktion, die Nullen vorne anhängt. Jetzt brauchen wir noch unseren Loop, in dem die Zeit dann voranschreitet oder herunter runterschreitet. Ich schreibe einfach while... Du, du. Ihr könnt hier was auch immer für Bedingungen reinschreiben. Zum Beispiel, why das Spiel läuft, du oder was auch immer. Und dann nehmen wir den Timer. Ich sage, ist plus gleich 0.1. Ihr könnt eigentlich, wenn wir mit Sekunden arbeiten, plus gleich 1 re rechnen. Und jetzt feiern wir ein Event. Und zwar Timer-Event, Doppelpunkt, fire all clients Und jetzt nehmen wir die Funktion, die wir eben geschrieben haben. 0 vorne in Klammern, math. Floor, Klammern, Timer, geteilt durch 60. Jetzt haben wir die Minuten auf ganze Zahlen gerundet. Dann schreiben wir hier nach zwei Klammern zu, Punkt, Punkt, in Anführungsstrichen. Jetzt mache ich hier ein Leerzeichen, Doppelpunkt, ein Leerzeichen, weil ich das so formatieren möchte. Ihr könnt es anders formatieren. Ich mache wieder einen Doppelpunkt und dann wieder dieselbe Funktion. Null vorne, Math, Punkt, Floor, Klammern, Timer. Und jetzt ein Prozentzeichen. Das bedeutet Modulus. Das bedeutet, es gibt uns den Rest von einer Minute, sprich die Sekunden zurück. Und wir haben den Timer formatiert. Ihr könnt den irgendwie anders formatieren, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch Stunden noch dazu nehmen. Dann macht ihr hier vorne noch dran, geteilt durch 3600 und hier dann Modulus 3600. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Und dann einfach nur noch Task.Wait. Und dann eine Sekunde. Die Zahl hier muss die gleiche sein wie die Zahl hier, weil sonst stimmt die Zeit einfach nicht. So, diesen Loop hier haben wir. Das Script kann ich schließen. Wir gehen jetzt in unser kleines Script im GUI und sagen jetzt Local Label... Ist gleich script.parent. Wenn ihr euer Local Script woanders habt, müsst ihr es natürlich anders verlinken. Aber bei mir ist das Script direkt im Textlabel, das die Zeit anzeigen soll. Also kann ich Script.parent schreiben. Local timer Event ist gleich game.replicatedStorage Doppelpunkt Wait for Child. Und dann müssen wir den Namen. ...von unserem Timer-Event nehmen. Das ist Global Timer-Event. Ihr könnt nochmal nachgucken in eurem timer script Das hier muss dasselbe sein wie das hier. Jetzt einfach nur noch ein Event-Listener. event Und ...on-Client-Event. Doppelpunkt. Connect. Function. Klammer auf, Klammer zu. Hier schreiben wir dann rein Timer, weil er gibt uns ja den Timer zurück. Und jetzt sagen wir einfach Label.Text ist gleich Timer. Wenn ich jetzt auf Play drücke, kommen wir ins Spiel rein. Und wir sehen hier oben ist unser Timer und der geht schön hoch jede Sekunde eine Sekunde hoch und es funktioniert. Aber es gibt noch ein paar Probleme. Und das Problem zeige ich euch einfach mal so. Ich schreibe hier einfach mal Print Timer und starte das Spiel nochmal neu. Und wir sehen jetzt, für jede Sekunde, die vergeht, wird halt eine komplett neue Zeiteinheit vom Server zu jedem Client, zu jedem Spieler in eurem Spiel geschickt. Das ist sehr viel Datenverkehr. Und wenn ihr wollt, dass euer Spiel gut läuft, dann könnt ihr sowas nicht machen, weil das killt eure Performance. Um ein Spiel performant zu machen, müsst ihr die meisten Berechnungen beim Client machen und nur die Berechnungen, die wirklich kritisch sind, die der User selbst nicht machen darf, dürfen vom Server kommen. Also zeige ich euch jetzt, wie ihr diese Funktion hier umformuliert, dass sie performanter sind. Dafür gehen wir in den Timer Script server wieder rein, haben hier diese while true do schleife Die kopiere ich jetzt einfach mal und die Funktion null vorne kopiere ich auch. Die nehme ich hier raus, die brauchen wir hier nicht mehr. Die kommt jetzt hier rein. Und auch die Variable Timer. Hier, die kopiere ich hier raus und packe die hier zum Client rein. Wir gehen jetzt wieder zu dem Server-Event zurück. Hier beim Server wollen wir natürlich trotzdem wissen, wann das Spiel anfängt. Jetzt sagen wir zum Beispiel Locke. Spieldauer sind gleich 100 Sekunden. Und jetzt starten wir eine Main-Funktion für das Spiel. Local Function, Spiel starten. Wisst ihr was? Wir machen einfach so Spiel starten mit Spieldauer. So, die Spieldauer ist jetzt variabel. Das erste, was passiert, wenn wir das Spiel starten, ist wieder ein Timer-Event. Das heißt, wir schreiben hier wieder Timer-Event, Doppelpunkt, Fire all Clients. Und wir packen da einfach die Spieldauer rein. Dann wissen alle Spieler, okay, jetzt startet das Spiel und es hat diese Spieldauer. Und jetzt starten wir wieder einen Loop. Den Loop können wir jetzt hier wieder aus dem client Script rauskopieren. So, while to do. Wir legen hier jetzt eine lokale Variable in dieser Funktion fest. Die nennen wir Timer. Die setze ich auf 0. Wie gesagt, ihr könnt sie auf 100 setzen und dann auf 0 runterzählen lassen. Könnt ihr auch machen, dann habt ihr den Countdown. Wir entfernen das hier, dass hier einfach nur noch steht while to do. Timer plus 1, Taskpunkt, 1. Und hier in die Mitte packen wir jetzt eine Abfrage. Und zwar if Timer größer gleich Spieldauer, then break. Dann ist dieser Loop hier vorbei. Und dann können wir hier unten noch ausführen, zum Beispiel print. Spiel vorbei. Und ich schreibe hier oben einfach auch mal hin Spiel startet. So, jetzt klicke ich hier oben wieder auf den Client-Script, weil hier laufen jetzt ein paar Sachen anders. Wir haben hier jetzt unser on -Client event function timer und Timer nenne ich jetzt einfach mal um in... Dauer Gut, ich print hier jetzt einfach mal Spiel startet. Nehme diesen Loop hier, kopiere ihn mir hier rein und wir haben hier immer noch unser Timer-Event-Zeug. Wir können jetzt das nehmen, was hier in den Klammern steht, uns rauskopieren, das alles hier löschen und hier unten steht dann noch Label.Text gleich Timer. Jetzt sagen wir einfach Label.Text ist gleich 0 vorne Math.Floor Timer geteilt durch 60, Doppelpunkt 0 vorne Math.Floor Timer Bodolos 60. Die Funktion 0 vorne kennt er noch nicht, also packen wir die einfach vor dieses Event. Dass die einfach vorher festgelegt ist. Und diese komplette Zeile hier kommt hier rein. Als letztes brauchen wir immer noch dieselbe If-Abfrage. Wenn der Timer größer ist als die Spieldauer. Die kopiere ich einfach hier rein. Und Spieldauer heißt bei uns nur so Dauer. Also nehme ich das Spiel weg. So. Also If-Timer größer gleich Dauer. Dann Break. Und dann können wir hier unten wieder schreiben. Print. Spiel vorbei. Und ich mache jetzt einfach mal für den Test. Spiel starten. Nicht mit Spieldauer, sondern mit... 10 Sekunden, damit wir schneller durchspielen können. Und ich hau hier noch einen ganz normalen Wait, 7 Sekunden rein, damit das Spiel jetzt nicht startet, bevor ich dem Spiel beigetreten bin, weil der Client braucht ja immer ein bisschen, bis er dabei ist. Also gehe ich jetzt hier ins Spiel rein, drücke auf Starten. Wir warten die paar Sekunden, bis das Spiel startet. Gucken hier unten in die Konsole rein. es mal hoch. Spiel startet und beim Client kam sofort auch Spiel startet. Jetzt läuft der Timer hier oben durch: 5, 6, 7, 8. 9, 10 und Spiel vorbei. Stand bei beiden. Wunderbar. Es kann natürlich sein, dass während des ganzen Spiels irgendwas noch passiert, dass das Spiel unterbricht. Dann kann man sich nicht darauf verlassen, dass die Clients alle wissen, das Spiel ist jetzt vorbei, während der Server auch weiß, das Spiel ist vorbei. Deswegen könntet ihr jetzt hier noch ein Spiel vorbei-Event erstellen und dann einfach sagen könntet, wenn Spiel vorbei-Event, dann Spiel vorbei. Was auch möglich ist, ich habe es ja vorhin gesagt, ihr könnt auch Stunden machen. Dafür nehmt ihr einfach zum Beispiel diese Funktion hier. So, ich kopiere einfach diesen ganzen Teil hier. Mach Steuerung C, klicke hier hin, Steuerung V. Und jetzt mache Mache ich hier Mast Floor Timer geteilt durch 3600, weil so viele Sekunden hat eine Stunde. Und dann geht hier zum Minuten Minutending, schreibt hier dann nochmal hin, Prozent 3600 und lasst das geteilt durch 60 dran. Und damit wir das Ganze auch austesten können, schreibe ich hier jetzt einfach mal auch rauf, dass der Timer... Statt jede Sekunde eine Sekunde hochgeht, jede Sekunde eine Minute hochgeht. Heißt 60 Sekunden. Und damit das noch schneller geht, packe ich hier nicht Task.grade 1, sondern Task.grade 0.1 rein. Und wir müssen dann zum Server-Script noch gehen. Und die 10 Sekunden, die das Spiel dauern soll, einfach mal erhöhen zu ein paar mehr Sekunden. Damit wir auch testen können, ob der Timer jetzt auch mit Stunden funktioniert. So, wir gehen jetzt rein in das Spiel, sehen hier oben das Label, bis es gestartet ist und es ist dann gestartet und jetzt geht's hoch. Jede 0,1 Sekunde geht's jetzt um eine Minute hoch, er zählt wunderbar hoch und bei 60 haben wir jetzt hier eine Stunde und es fängt hier auch wieder bei 0 an. Also funktioniert der Timer jetzt auch wunderbar mit Stunden und nach demselben Prinzip könnt ihr das auch beliebig erweitern auf Tage, Wochen, Monate, wie auch immer ihr möchtet. Und damit würde ich dann sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr Videos, bis dann und ciao!